Wie kann ich Mitglied werden? Schritt für Schritt, einfach erklärt. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Einige von euch haben es ja schon mitbekommen. Seit einiger Zeit biete ich hier auf YouTube Mitgliedschaften an. Dabei bekomme ich immer einmal die Frage, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist, dass ihr bei YouTube angemeldet seid. Nun, ihr geht ganz normal auf meine Seite Emma Backt. Hier habt ihr den Button Mitglied. Und jetzt suchst Du Dir Deine passende Variante aus. Jeder Zuschauer bekommt also wie immer alles von mir zu sehen und die Mitglieder haben hierzu noch einige Vorteile, weil sie mich durch den monatlichen Beitrag extra nochmal unterstützen. Dazu gehört natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen. Durch extra Nachrichten erfährst Du, woran ich gerade noch arbeite und was es Neues gibt. Werde Teil der Emma Back Community und klicke auf den Link unter diesem Video. Herzliche Grüße, deine Emma